Die Bundesregierung, genauer gesagt CDU und CSU, haben sich wieder einmal etwas Neues einfallen lassen, um uns zukünftig noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Das neue Kind nennt sich Paketabgabe. Das heißt, alle Online-Händler, die Pakete verschicken, sollen pro Paket 1 Euro an den Staat abführen. Die SPD hat übrigens schon signalisiert, dass sie diese Idee mittragen würde. Aber woher kommt eigentlich diese Idee der Paketabgabe? Ganz einfach, der Staat bzw. die Politik möchte so die Überbrückungshilfen, die bisher für den Einzelhandel, also für den stationären Handel in der Stadt, gezahlt wurden und noch gezahlt werden, finanzieren. Aber unsere gnädige Bundesregierung überlässt es den Unternehmen, den online händlern ob sie direkt diese Abgabe bezahlen möchten oder ob sie ihre Kunden dafür zahlen lassen möchten. Und an dieser Stelle muss ich wirklich fragen, liebe Bundesregierung, Wer hat euch eigentlich mal wieder ins Hirn geschissen? Man könnte das Gefühl bekommen, da draußen gibt es ein Ministerium, von dem wir gar nichts wissen, ein quasi ein Bullshit-Ministerium, das sich immer wieder überlegt, wie man den Menschen in diesem Land das Leben schwer machen kann. Es kann doch nicht sein, dass man jetzt sagt, Huch, wir haben die letzten 20, 30 Jahre gepennt. Wir haben mit unserer Politik, also die Bundesregierung, bzw. die regierenden Parteien, haben ja mit ihrer Politik dafür gesorgt, dass die Innenstädte im Prinzip aussterben. Sie haben sich nicht darum gekümmert, dass kleine Händler hops gehen, dass größere Unternehmen sie verdrängen. Sie haben sich überhaupt nicht darum gekümmert, als dann der Onlinehandel dazu kam und ja, Sparten aufgefressen hat. Hat niemand interessiert und plötzlich, auf einmal, muss man die Leute wieder in die Stadt pushen. Auf einmal muss der Einzelhandel wieder gefördert werden und dann muss man irgendwie gucken, dass man dem bösen, bösen Onlinehandel ähm, irgendwie noch ein paar Euro abknüpft. Und es kann doch nicht sein, dass man auf der einen Seite den Kapitalismus und den freien Markt feiert, den es eigentlich gar nicht gibt, den freien Markt, und auf der anderen Seite aber dann so eingreift und sagt, okay, ähm, die Onlinehändler, uh, das ist Neuland, das ist böse, damit kennen wir uns eh nicht aus, die bestrafen wir mal dafür, dass die dafür sorgen, dass die Leute nicht mehr in die Stadt gehen. Und am Ende bestrafen wir ja die Menschen selbst, die dort einkaufen. Denn überlegt euch mal, ein Euro pro Paket. Lohnt es sich da wirklich in die Stadt zu fahren? Deswegen in der Stadt sind die Angebote oft teurer. Ich muss irgendwie dahin kommen, mit dem Auto, mit der Straßenbahn, wie auch immer, wenn ich nicht mitten im Zentrum wohne. Kostet mich bestimmt auch mehr als ein Euro. Wenn ich irgendwo außerhalb der Großstadt wohne, habe ich ja teilweise gar keine andere Wahl, als online einzukaufen, wenn ich bestimmte Dinge haben möchte. Also muss dieser Euro so oder so gezahlt werden und ich bin mir ganz sicher, damit rechnet auch die Bundesregierung, damit rechnet die Politik, dass die Leute sagen, komm, scheiß auf den Euro und dann wird das gezahlt und natürlich kommen dann riesige Summen zusammen. Und wen wird dieser Euro am Ende treffen? Natürlich wird dieser Euro am härtesten die Menschen treffen bzw. die Familien treffen, die ein niedriges Einkommen besitzen, ist doch klar. Jemand mit mehr Einkommen wird diesen Euro einfacher verschmerzen können. Und natürlich bin ich nicht der Einzige, der diesen Vorschlag kritisiert, diese stupide Idee. Der Handelsverband Deutschland sagt auch, das ist unmöglich, das kann man nicht fordern, das kann man nicht durchsetzen. Denn viele Menschen, viele kleine Unternehmen, viele mittelständische Unternehmen haben ja gerade in dieser Corona-Krise sich ein Online-Standbein aufgebaut, weil eben in den Innenstädten nichts mehr los ist beziehungsweise Lockdown vorherrschte. Also haben sie gesagt, wir satteln auch auf Online um. Und diese Menschen, diese Unternehmen würde man jetzt auch noch zusätzlich bestrafen dafür, dass sie einen neuen Weg gegangen sind. Und diesen Menschen bzw. Unternehmen würde nichts anderes übrig bleiben, als die Kosten an den Kunden weiterzugeben. Was anderes können die sich ja überhaupt nicht erlauben, im Gegensatz zu großen Konzernen, zu großen Online-Konzernen. Die könnten es sich theoretisch erlauben, diese Beiträge zu schlucken. Und dieser Vorschlag der Paketabgabe zeigt einfach mir persönlich deutlich, dass diese Parteien, die heute regieren, absolut kein Gefühl von dieser Welt da draußen haben, wie sie heute funktioniert. Man kann doch nicht einen Markt dafür bestrafen, dass er gut läuft und den anderen Markt dann irgendwie bevorzugen oder ihm Vorteile verschaffen, die er vielleicht gar nicht mehr verdient. Und klar, am Ende sollen wir alle das mal wieder bezahlen. Am Ende leiden natürlich wieder am stärksten diejenigen darunter, die natürlich das geringste Einkommen haben. Und natürlich kaufen auch Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosengeld 2, also Hartz-IV-Empfänger, ähm, online ein. Leute, die Wohngeld bekommen oder andere staatliche Hilfen, die kaufen dort natürlich auch ein. Die kaufen online ein, weil es vielleicht anders gar nicht möglich ist. Und diese Menschen kriegen ja Geld vom Staat, die kriegen ja schon Geld von uns und müssen dann quasi diese Paketabgabe errichten. Also absoluter Blödsinn. Und für mich ist diese Situation, diese, dieser Vorschlag der Paketabgabe einfach auch ein Sinnbild dafür, dass die Politik absolut nicht in dieser Zeit angekommen ist. Sie überlegt immer nur, wo können wir den Leuten noch das Geld aus der Tasche ziehen, statt sich neue Konzepte zu überlegen. Ihre Politik war es doch in den letzten 20 Jahren, die dazu geführt hat, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Und jetzt sagen sie, hups, ähm, das gefällt uns jetzt nicht und jetzt sollen die Leute dafür blechen. Das kann es einfach nicht sein. Mir fehlen frische neue Ideen, dass man vielleicht auch sagt, Mensch, wir müssen den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos machen. Das heißt, die Leute können dann wirklich ja, jederzeit in die Innenstadt und können sagen, okay, dann gehe ich halt eben in die Stadt und hole mir da was, weil mich das im Prinzip nichts kostet, nichts zusätzlich kostet. Das wäre vielleicht eine Idee. Und es gibt ja schon viele tolle Ideen, wie man online und stationären Handel verbindet, indem man sagt, es wird online bestellt, stationär in der Stadt abgeholt. Das ist doch wunderbar, warum fördert man diese Dinge nicht noch stärker? Und dann muss man natürlich auch fragen, was soll der Mist eigentlich? Warum sollen die Leute wieder für irgendwie Verfehlungen der Politik der letzten Jahrzehnte blechen? Und warum, verdammt nochmal, zahlen nicht diejenigen, die tatsächlich jede Menge Kohle haben? Erinnert ihr euch vielleicht noch daran, an den Skandal? Was ist damit? Natürlich, ein paar Milliarden wurden zurückgeholt, hat man sich irgendwie zurück zurückerstritten und zurückerobert. Aber das meiste Geld ist einfach futsch. Und was ist mit dem ganzen Geld, das die großen Konzerne hier in diesem Land ähm, an Gewinnen einstreichen und dann irgendwie in andere Länder verfrachten? Und was ist eigentlich mit den großen Konzernen in diesem Land, die hier nicht anständig Steuern bezahlen? Da traut sich auch keiner ran, aber an die Bevölkerung, da trauen sie sich ran, weil da können sie es sich ja leisten, da können sie einfach schnell Geld einfordern. Und dann gebe ich noch zu bedenken, dass in dieser Krise bereits mit Milliarden große deutsche Konzerne gerettet wurden. 35 Milliarden wurden bereits von der KfW ausgegeben, um gerade mal 19 Großkonzerne zu unterstützen. Darunter so große Unternehmen wie beispielsweise Lufthansa, ThyssenKrupp, TUI und Adidas Unternehmen, die teilweise Milliardengewinne in den letzten Jahren eingefahren haben. Aber wenn man dann die Bundesregierung darauf anspricht, dann heißt es, naja, die zahlen das sowieso ganz schnell wieder zurück. Ist doch gar kein Thema bei den großen Konzernen. Aber ich frage mich, warum? Was soll das? Warum muss man diese Konzerne immer unterstützen? Die Milliarden, die gehen sonst wohin, werden sonst wo gebunkert oder investiert in Immobilien und andere Geschichten. Und auch hier fehlen mir neue Ideen, neue Impulse. Muss es wirklich sein, dass wir all diese Unternehmen retten? Offensichtlich gibt es da jetzt keinen Bedarf im Moment. Und wer weiß, ob es nach der Krise überhaupt wieder so viel Bedarf geben wird, wie vor der Krise. Warum muss ich beispielsweise noch eine TUI mit 1,8 Milliarden Euro künstlich am Leben erhalten? Wir wissen nicht, was nach der Krise sein wird. Und ich persönlich habe ehrlich gesagt gedacht, das Unternehmen gibt es gar nicht mehr. Aber das gibt es immer noch. Und hier werden einfach nur künstlich Unternehmen und Arbeitsplätze am Leben erhalten, obwohl wir sie vielleicht gar nicht mehr brauchen. Dass man sich da vielleicht was Neues überlegt und sagt, okay, vielleicht können wir das unternehmen, irgendwie aufteilen, vielleicht können wir uns da andere Geschichten überlegen, wie wir vielleicht noch die arbeitende Bevölkerung da, die da angestellt ist, retten können. Man kann sich so viele Gedanken machen, aber nein, alles, was passiert ist, da, da habt ihr Geld, das kommt ja vom Staat, von uns, könnt ihr haben, und da wird gepokert, da wird absolut gepokert, denn wir wissen nicht, was in Zukunft sein wird. Und wir wissen nicht, ob diese Milliarden, die da in diese Unternehmen gehen, auch tatsächlich irgendwann zurückkommen werden. Wenn die TUI morgen sagt, ja, pff, wir machen dicht, wir können nicht mehr, dann ist das Geld auch futsch, höchstwahrscheinlich. Und jetzt habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt für euch, der ist absolut subjektiv, das heißt, es ist absolut nur meine Meinung, aber... Wenn wir uns mal die Vergangenheit anschauen und wenn wir uns mal bestimmte Abgaben und Steuern anschauen, was mit denen teilweise passiert ist, wie beispielsweise mit der Ökosteuer, die in erster Linie dafür eingesetzt wird, um die Rente quasi ähm, ja, zu stützen, ähm, dann muss ich sagen, habe ich die Befürchtung, beziehungsweise ich prophezeie euch, ich sage euch, wenn das kommt, wenn die Paketabgabe kommt und die Menschen bezahlen das, dann sind natürlich schon längst die ganzen Einzelhandelsunternehmen versorgt worden mit Geld in der Innenstadt und natürlich haben sie schon Hilfen erhalten. Wenn das tatsächlich irgendwann kommen sollte, dann behaupte ich, dass auch dieses Geld irgendwo in den Sozialhilfen vielleicht verschwinden wird in Deutschland beziehungsweise sehr wahrscheinlich für die Rente eingesetzt wird. Denn ein anständiges Rentenkonzept hat diese Bundesregierung immer noch nicht vorgelegt. Die Rente wird immer noch nicht anständig finanziert. Das heißt, ich behaupte, dieses Geld wird am Ende in die Rente fließen, damit bestimmte Parteien, vor allem CDU, CSU, die ja gerne von den älteren Menschen, von Rentnern gewählt werden, dass diese Parteien weiterhin die Rente erhöhen können regelmäßig und sagen können, hier, wir sind ja für euch da und dass sie von ihrem Klientel, von den älteren Menschen, von den Rentnern gewählt werden, auch in Zukunft. Ich hoffe ja, dass es zu diesem Blödsinn überhaupt nicht erst kommt. Aber sollte sich meine Befürchtung bestätigen, meine Prognose bestätigen, dann werde ich wieder dieses Video hier rausholen und es euch vor die Nase halten. Am Ende kann ich nur sagen, es ist wie immer traurig, dieser Bundesregierung zuzusehen, wie sie absolut keine neuen Ideen hat, keinen frischen Wind hat, wie sie selbst in der Krise und nach der Krise einfach so weitermachen möchte wie bisher, keine großen Veränderungen, keine strukturellen Veränderungen, keine politischen Veränderungen, die irgendwie, oder wirtschaftlichen Veränderungen, die irgendwie ja unser Leben nach der Krise in andere Bahnen lenken, dass man sagen könnte, okay, wir haben was daraus gelernt, wir müssen vielleicht anders handeln in Zukunft, uns anderes orientieren in Zukunft und nicht so weitermachen wie bisher. Diese Bundesregierung zeigt aber nur, dass sie absolut einfallslos ist, dass sie nichts anderes kennt als weitermachen wie bisher. Denn, das habe ich auch schon in meinen anderen Videos öfter gesagt, so funktioniert nun mal Politik heutzutage gerade, konservative Politik funktioniert so. Absolut nichts ändern ist immer das Beste, denn dann ändern sich keine Machtverhältnisse und wenn sich keine Machtverhältnisse ändern, dann bleibt das Geld auch wo es ist. Und niemand in der Politik und Wirtschaft möchte Geld verlieren, möchte Macht abgeben, also darf sich auch nichts verändern. Und jetzt hat natürlich wieder ihr gefragt, ich frage euch, was haltet ihr von dieser Paketabgabe? Was haltet ihr von dieser Idee? Sagt ihr, so wie ich, Mensch, wie kann man nur auf so einen Blödsinn kommen? Oder habt ihr vielleicht sogar positive Argumente, die das Ganze stärken und sagen, Mensch, aber so blöd ist die Idee doch gar nicht, weil... Ich bin gespannt auf eure Antworten, ich bin gespannt auf Kommentare, fleißig unter das Video posten. An dieser Stelle bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, sage, bleibt vernünftig und wünsche euch frohe Weihnachten.